Grüß euch. Im Namen vom Gemeinderat Gemeinderats der Stadt Bern begrüße ich euch hier auf der Webseite der Stadt Bern. Auf unserer Webseite findet ihr viel Wissenswertes zum Leben in der Stadt Bern. Unter Themen findet ihr Informationen zum Leben in Bern und zu sozialen Angeboten. Unter Politik und Verwaltung findet ihr Informationen zur Stadtverwaltung und zur städtischen Politik. Aktuelle Nachrichten sind auf der Startseite. Wenn ihr als Gast in Bern seid, findet ihr Informationen unter «Zu Gast in Bern». Auf der Webseite findet ihr auch einen elektronischen Stadtplan von der Stadt Bern. Bern will eine Stadt für alle sein. Es ist für uns wichtig, dass sich auch gehörlose und hörbehinderte Menschen zu Bern wohlfühlen. Dass sie am städtischen Leben teilnehmen können, und dass Sie Ihr eigenes Leben selbstständig gestalten können. Wir möchten euch dabei unterstützen, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Unsere Website ist grundsätzlich schriftlich. Wir möchten aber in Zukunft immer mehr Informationen in Gefährdensprache zur Verfügung stellen. Das Video ist in diesem Sinne nur ein Anfang. Weitere Videos werden hoffentlich folgen. Ihr könnt uns dabei unterstützen, indem ihr uns eure Wünsche mitteilen. Es ist selbstverständlich, dass ihr euch beim Besuch auf einer städtischen Amtsstelle begleiten von einer Gebärdensprachtolmetscherin. Wir werden uns bemühen, Kommunikationsbedingungen so angenehm wie möglich auszugestalten. Wenn die Kosten für euch ein Problem sind, bitten wir euch, vorgängig mit der betreffenden Amtsstelle Kontakt aufzunehmen. In der Stadt Bern gibt es eine Fachstelle für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Ihr findet die Webseite der Fachstelle unter Themen und dann unter Behinderung und Invalidität. Wenn der Anliegen an die Stadtverwaltung habt, könnt ihr euch direkt an die Fachstelle wenden. Ich wünsche euch einen angenehmen Besuch auf unserer Webseite.